Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video soll es um die Frage gehen, was sind Adenovirus-vektorbasierte Impfstoffe? Sind das DNA-Impfstoffe? Und sollte man sich jetzt impfen lassen, ja oder nein? Eine Frage, die sich sicherlich viele zurzeit stellen und die auch wirklich nicht einfach zu beantworten ist. Mein Name ist Maximilian Blum. Ich bin promovierter Biologe. Ich bin kein praktizierender Virologe, habe mich im Studium jedoch auf Mikrobiologie, Biochemie und Immunologie spezialisiert. Das in Deutschland zurzeit verimpfte Mittel ist von BioNTech ein mRNA-basierter Impfstoff. Darüber gibt es bereits gute Aufklärungsvideos, wie dieser Impfstoff funktioniert, wie er wirkt. Ich möchte jetzt über Adenovirus-Vektor-basierte Impfstoffe sprechen. Diese sind unter anderem Sputnik aus Russland das von AstraZeneca entwickelte Mittel, in, das bereits in Großbritannien verimpft wurde und für das am 12. Januar bei der Europäischen Arzneiagentur eine Zulassung beantragt wurde. Eine Notfallzulassung besteht ja bereits. Es gibt noch einige weitere Hersteller, die bereits an derartigen vektorbasierten Impfstoffen arbeiten. Vektorbasierte Impfstoffe was bedeutet das eigentlich? Ein Vektor ist erst einmal ein Plasmid oder ein Virus, über das der Impfstoff oder die Impfinformation in den Körper eingebracht wird. Bei Adenovirus-vektorbasierten Impfstoffen ist dieser Vektor eben das Adenovirus, das allerdings äh, biotechnologisch modifiziert wurde, sodass es nicht mehr pathogen ist. Und das Adenovirus trägt jetzt die Info Information, und zwar ein Antigen für das Speikprotein des Coronavirus, das zur Immunisierung die Impfwirkung sozusagen erreichen soll. Wer versucht, das etwas genauer zu verstehen, wundert sich vielleicht zunächst, denn das Adenovirus ist ein DNA-Virus, während Coronaviren RNA-Viren sind. So dass man sich dann fragt, wie Adenovirus eigentlich Träger ist der Gene von Corona sein kann. Tatsächlich wird nicht die RNA des Coronavirus selbst in das Adenovirus eingebaut, sondern sie dient lediglich als Information, als Grundlage, um davon ausgehend im Labor eine DNA herzustellen, die diese Information auch trägt. Das Adenovirus wird nun verimpft, es dringt darüber in die menschlichen Zellen ein und innerhalb der Zellen trinkt es in den Zellkern ein. Dort setzt es seine eigene DNA frei und damit auch die DNA-Sequenz, die das Spike-Protein von dem Coronavirus kodiert. Dazu ist jetzt wichtig zu wissen, dass das Adenovirus biotechnologisch eben äh, modifiziert wurde, sodass die eigene DNA des Adenovirus keinen Schaden mehr anrichten kann. Ein wichtiger Unterschied zum natürlich vorkommenden Coronavirus ist an dieser Stelle dass jetzt ein Teil der Corona-DNA in den Zellkern eindringt, was bei einer natürlichen Corona-Infektion nicht der Fall ist. Nun, was ist der Grund, warum impftechnologisch jetzt hier in den Zellkern eingedrungen werden muss? Zum einen ist das die Natur der Adenoviren, zum anderen ist es auch notwendig, um an die nötigen Enzyme heranzukommen, die zum Ablesen des für das Speikprotein von Corona notwendig sind. Dazu wird die RNA-Polymerase 2 benötigt. Sie kommt in dem Zellkern des Menschen vor und kann nun die DNA für das Speikprotein ablesen und transkribieren in mRNA. Das passiert also innerhalb des Zellkerns, wo auch die menschliche DNA vorkommt. Sie ist natürlicherweise sehr stark gepackt in Chromosomen. Allerdings wird sie immer wieder auch aufgedröselt zu Replikationszwecken, beispielsweise bei der Zellteilung, aber auch im ganz normalen Zellstoffwechsel werden immer wieder Gene abgelesen, wozu die Chromosomen unter die DNA an entsprechenden Stellen aufgedröselt werden muss und zugänglich werden muss. Und inmitten dieses biochemischen Cocktails befindet sich nun unsere Corona-DNA. Die von der RNA-Polymerase 2 gebildete mRNA kann nun den Zellkern verlassen, das ist ihre Eigenschaft, und gelangt hinaus ins Zytoplasma, zu den Ribosomen, wo sie über tRNA und Aminosäuren zu den fertigen Proteinen übersetzt werden kann. Dieser Prozess ist dann weitgehend sehr ähnlich zu den RNA-basierten Impfstoffen und deswegen möchte ich dir jetzt diesen Teil nicht mehr ausführlich erklären. Das spielt sich, jetzt werden die Antigene an der Zelloberfläche präsentiert und das Immunsystem hat die Chance, sich zu trainieren und diese zu erkennen. Ich mache dieses Video vor allen Dingen deshalb, weil Stand Januar 2021 zumindest in den deutschsprachigen Medien keine adäquate Informationslage besteht über die Wirkungsweise des AstraZeneca-Impfstoffes bzw. Adenovirus-Vektor-basierten Impfstoffen im Allgemeinen. Angesichts der Tatsache, dass AstraZeneca-Impfstoff bald wahrscheinlich in Deutschland verimpft wird, halte ich dies für eine inakzeptable Situation und ich denke, unabhängig davon, was die Ursache dafür jetzt war, sollte im Nachgang noch einmal aufgearbeitet werden, wie es zu diesem unzureichenden Informationsangebot kam. Es reihen sich in den Medien schließlich eine Corona-Meldung an die andere, doch es gibt keine einzige Quelle bisher, die den Wirkmechanismus der Adenovirus-vektorbasierten Impfstoffe allgemeinverständlich und trotzdem wissenschaftlich zutreffend erklärt. Dass das auch anders geht, zeigt ein Artikel in der New York Times, den ich auch noch hier in den Kommentaren verlinken werde. Ja, die Frage, ob der AstraZeneca-Impfstoff nun ein DNA-Impfstoff ist, ist erstmal eine Frage, die scheinbar leicht zu beantworten ist, denn aus dem Wirkmechanismus geht ja eindeutig hervor, dass tatsächlich explizit die DNA für das Corona-Spike-Protein als äh, Impfinformation dient und eingebracht wird durch den Impfstoff. Ja, und das Adenovirus-vektorbasierte Impfstoffe, die eben solche Antigene per DNA einbringen von dem Erreger, eine Submenge der DNA-Impfstoffe selbst darstellen, das geht unter anderem aus dem Lexikon Biologie auf spektrum.de hervor. DNA-Impfstoffe können aber nicht nur das sein. DNA-Impfstoffe können auf verschiedenste Weise in den Körper eingebracht werden. Ein Trägervirus ist nur eine von vielen Möglichkeiten. DNA-Impfstoffe können auch über Plasmide eingebracht werden. Das ist also auch ein Vektorimpfstoff. Vektoren können Viren oder Plasmide sein. Diese Plasmide können nackt sein. Sie können auch in Nanopartikeln, in Fetttröpfchen verpackt sein. DNA kann auch an Goldpartikel geknüpft per sogenannter Genkanone verschossen werden. Oder sie kann über Bakterien, die als Trägerbakterien einer Erreger-DNA dienen, eingebracht werden. Da gibt es also viele verschiedene Möglichkeiten. Die Erreger-DNA nun mittels Virus einzubringen ist eine dieser Möglichkeiten und eine äh, besondere, die auch äh, in der klinischen Entwicklung am weitesten fortgeschritten ist. Deshalb wird diese auch häufig separat äh, zu den anderen DNA-Impfstoffen in der wissenschaftlichen Literatur abgehandelt. Insofern ist es am besten, um Begriffsdiskussionen zu vermeiden, dass man in dem Fall von DNA-basierten Impfstoffen spricht. In Bezug auf den AstraZeneca-Impfstoff ist das auch definitiv legitim. Ich äh, habe im Kommentar noch ein Review verlinkt, das äh, aktuell ist und explizit von einem DNA-basierten, vektor Impfstoff bei AstraZeneca spricht. AstraZeneca ist im Übrigen nicht das einzige Unternehmen, das einen adenovirus basierten damit DNA-basierten Impfstoff zurzeit erprobt und einführt. Es gibt noch einige weitere, unter anderem Sputnik 5 in Russland und auch aus China und den USA gibt es mehrere Impfstoffentwicklungen, die auf dieser Technologie beruhen. Ja, ist jetzt die Impfung gegen Covid mit einem solchen AstraZeneca-Impfstoff zu empfehlen, ja oder nein? Vorab, Impfungen an sich sind erst einmal eine sehr große Errungenschaft der Menschheitsgeschichte. Das beste Beispiel ist die konzertierte Impfaktion gegen Pocken, die tatsächlich dazu geführt hat, dass weltweit das Pockenvirus keine Gefahr mehr darstellt, im Wesentlichen in der freien Wildbahn ausgerottet ist und damit diese schreckliche Krankheit der Geschichte angehört. Impfungen sind etwas, das, wozu man sich manchmal einen kleinen Anstoß geben muss, denn es ist vor allen Dingen auch ein solidarischer Akt. Man schützt nämlich nicht nur sich selbst, sondern vor allen Dingen auch die anderen. In einer Pandemielage, wie sie derzeit besteht, ist eine Impfung besonders notwendig, um zu verhindern dass bei Viren, die ja im Gegensatz zu anderen äh, Organismen, sofern man Viren als Organismen bezeichnen möchte, äh, relativ stark zu Mutationen neigen und äh, diese Gefahr, dass gefährliche neue Mutaten, Mutanten entstehen von diesen Viren, von, Co von Corona, äh, kann eingedämmt werden, indem die Menschen sich jetzt möglichst schnell und zügig alle impfen Einfach deshalb, weil mit geringerer Verbreitung der Viren rein statistisch die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass derartige gefährliche Mutationen auftreten können. Selbstverständlich muss es auch einen triftigen Grund geben, sich impfen zu lassen. Denn es ist ja nicht zu zu diskutieren und äh, ein Fakt, dass in seltenen Einzelfällen bei Impfungen auch teilweise schwere Nebenwirkungen auftreten können, selbst bei gut erprobten herkömmlichen Impfstoffen. Jetzt konkret zu dem AstraZeneca-Impfstoff. Hier muss ich ganz klar sagen, dass der Nutzen für die Allgemeinheit in keinem angemessenen Verhältnis zu den potenziellen Risiken dieser Impfstofftechnologie steht. Das Kernproblem besteht aus der DNA-basierten Technologie und der Verwendung von Trägerwehren. In der Molekulargenetik unterscheidet man in drei aufeinander aufbauende Ebenen die genetische Ebene, die Ebene der abgelesenen Gene und die Ebene der Proteine. DNA-basierte Impfstoffe, wie eben von AstraZeneca, müssen in alle drei Ebenen eindringen, eben auch auf die primäre Basisebene der Gene selbst. Dies ist ein sehr invasiver Prozess, wobei man dazu sagen muss, natürlich äh, gibt es auch Viren, die äh, von Natur aus sozusagen in den Zellkern eindringen. Das ist ja eben gerade bei den verwendeten Adenoviren auch in ihrer natürlichen Ausprägung der Fall. Hier muss man aber dazu sagen, das ist natürlich trotzdem ein Risiko für die menschliche Zelle und in einem langwierigen evolutionären Prozess sind dort Anpassungsprozesse vonstatten gegangen. Etwas derartiges mit im Labor gentechnisch veränderten Viren zu vollziehen, ist keineswegs minder gefährlich sondern im Gegenteil, es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man Dinge, Risikofaktoren und Nebenwirkungen übersieht, die in diesem kurzen Beobachtungszeitraum gar nicht festzustellen sind. Deshalb DNA-basierte Impfstoffe, wenn überhaupt, ich meine, sie können durchaus vielleicht eine Zukunft haben, aber wenn man sie tatsächlich einsetzt, erfordern sie einen langen Beobachtungszeitraum, um Risiken, die dabei auftreten könnten, tatsächlich seriös ausschließen zu können. Hinzu kommt der Fakt, dass Coronaviren von Natur aus eben gerade nicht in den Zellkern eindringen. Ein weiteres Problem ist, dass das Trägervirus selbst eine Immunreaktion im Körper verursachen kann, noch ehe der Impfstoff den Zielort überhaupt erreicht hat. Es gibt eben bisher nur wenig klinische Erfahrung mit adenovirus vektorbasierten Impfstoffen. Es wurde zwar ein auf dieser Technologie basierender Impfstoff gegen Ebola äh, genehmigt, allerdings eben auch erst im Sommer vergangenen Jahres. Ja, und dass die bisherigen klinischen Erfahrungen mit dieser Technologie nicht unbedingt nur positiv sind, möchte ich an einem Beispiel illustrieren. Im Jahr 2007 fanden zwei parallel laufende Studien statt, bei denen Adenovirus-Vektoren eingesetzt wurden, um einen Impfstoff gegen Aids anzuwenden, zu erproben. Die Studien mussten abgebrochen werden. Es stellte sich fatalerweise heraus, dass der Impfstoff nicht nur nicht gegen HIV-Infektionen schützt, sondern sogar eine Infektion begünstigt. Das ist sozusagen das, der Albtraum eines äh, Klinikers und ähm, Worst Case. Deshalb hat es auch zahlreiche Untersuchungen gegeben, wie das denn zustande gekommen sein kann, dieses Ergebnis. Im Resultat dieser Untersuchungen wurde festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass diese erhöhte Infektiosität für HIV unmittelbar mit dem Adenovirus zusammenhängt, das heißt mit dem Trägervirus. Deshalb haben einige Wissenschaftler in einer renommierten Fachzeitschrift Ende 2020 einen Aufruf veröffentlicht, der ausdrücklich davor warnt, adenovirus vektorbasierte Impfstoffe gegen Covid zu entwickeln oder gar massenhaft zu verimpfen. Dazu muss man noch wissen, dass bei den HIV-Impfstoffen, die so schrecklich scheiterten, ein Adenovirus-Typ 5 verwendet wurde. Dieser wird derzeit bei AstraZeneca nicht eingesetzt, sondern ein anderes Adenovirus, was ursprünglich beim äh, Schimpansenpathogen war. Das Adenovirus Typ 5 basiert hingegen auf einem ursprünglich pathogenen Virus. Der Gipfel ist allerdings, dass sehr wohl auch einige Impfstoffe derzeit mit dem Adenovirus Typ 5 entwickelt werden. Dazu zählt ausgerechnet das russische Sputnik 5, das besonders frühzeitig in großem Stil verimpft wurde. Aber es gibt auch chinesische und US-amerikanische Hersteller, die an derartigen Technologien arbeiten. Dabei ist Gentechnik am Menschen schon seit Jahrzehnten längst keine technische Frage mehr. Im Gegenteil, DNA-basierte Impfstoffe lassen sich vergleichsweise einfach und kostengünstig herstellen, was nebenbei bemerkt auch der einzige ständige Vorteil dieser Technologie ist. Nein, Gentechnik ist seit Ende der 60er Jahre in allererster Linie eine ethische Frage. Diese hochsensible Angelegenheit in der öffentlichen Debatte derzeit unter den Tisch zu kehren und millionenfach auf vorwiegend gesunde Menschen DNA-basierte Impfstoffe anzuwenden, ist auch unter dem Gesichtspunkt der Pandemielage eine inakzeptable Vorgehensweise. Vor allem ist es ja gerade nicht so, dass es keine alternativen Impfstofftechnologien gäbe. Die Probleme, DNA-basierte Impfstoffe, sollten jetzt aber nicht zu falschen Schlussfolgerungen führen. RNA-basierte Impfstoffe sind anders zu bewerten. Sie sind zwar vergleichbar mit den DNA-basierten noch nicht gut klinisch erprobt, allerdings sind sie von dem Wirkmechanismus wesentlich weniger invasiv. Ja, sie dringen nicht in den Zellkern ein und umgehen damit die primäre erste Ebene in der Molekulargenetik. Freilich können auch bei RNA-basierten Impfstoffen aufgrund der nicht zu umfangreichen Vorfachung ähm, durchaus Nebenwirkungen auftreten, die man noch nicht auf dem Schirm hatte. Das ist beispielsweise der Fall, was die spontanen Impfreaktionen betrifft. Bei dem derzeit verimpften BioNTech-Produkt ist es so, dass äh, Impfreaktionen stärker ausfallen, als man das erwartet hatte. Beispielsweise ein stark anschwellender Arm. Das sind allerdings Kurzzeiteffekte, die im Übrigen nicht auf die RNA selbst, sondern auf die Verpackung der RNA, die Fetttröpfchen, zurückgehen. Bei sehr stark immungeschwächten oder sehr schwer kranken Menschen könnte es passieren, dass diese, diese teilweise erhöhten Impfreaktionen nicht gut verkraften, weshalb in dem Fall diese RNA-basierten Impfstoffe von BioNTech mit Vorsicht zu genießen sind. Davon abgesehen möchte ich angesichts der Pandemielage doch dazu raten, sich mit dem RNA-Impfstoff zu impfen, insbesondere dann, wenn man zu einer Corona-Risikogruppe zählt oder ein erhöhtes Risiko hat, ein Corona-Überträger zu sein. Dennoch sollte die Fragestellung, impfen mit dem RNA-Impfstoff, jetzt ja oder nein eine freiwillige Entscheidung bleiben, zumal es nicht so ist, dass es herkömmliche Impfstoffe nicht gäbe. Tatsächlich werden Stand jetzt bereits in der Türkei und in den Vereinigten Arabischen Emiraten und einigen anderen Ländern bereits in großem Stil herkömmliche Impfstoffe, die auf inaktivierten Viren basieren, verimpft. Diese Stoffe basieren auf einer langjährig etablierten Technologie. Sie sind daher als sicher einzuschätzen. Sie bieten eine zumindest gute Wirksamkeit. Sie sind auch lagerungsstabil und können offensichtlich bereits an verschiedene Länder geliefert werden. Hersteller sind die chinesischen Unternehmen Sinovac und Sinopharm. Dass es in Deutschland anscheinend nicht einmal im, ernsthaft im Gespräch ist, diese Impfstoffe zu bestellen, hat aus meiner Sicht keinen wissenschaftlich erkennbaren Grund. Sollte dem aber tatsächlich so sein, habe ich hier noch einen kleinen Tipp. Es gibt auch außerhalb von China bereits zwei Impfstoffe, die sich in der klinischen Phase 3 befinden. Das ist einerseits das Covaxin aus Indien und das Novavax aus den USA. An dieser Stelle noch einmal der allgemeine Hinweis. Alle Angaben in diesem Video beziehen sich auf Stand Januar 2021. Also Fazit, Impfen gegen Corona. Allgemein gesagt, angesichts der Pandemielage unbedingt ja. Allerdings nicht mit DNA-basierten Impfstoffen. Ob man sich schon jetzt mit mRNA-basierten Impfstoffen impfen lässt, oder doch noch darauf hofft, dass zeitnah herkömmliche Impfstofftechnologien, die auf inaktivierten Viren oder Viruspartikeln basieren, verfügbar sein werden und dass man sich dann damit impfen lassen kann, das möchte ich an dieser Stelle offen lassen. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich beantworte Fragen gern unten in den Kommentaren und ich hoffe, ich konnte ein wenig zur Aufklärung beitragen und die Entscheidung, ob man sich jetzt impfen lassen sollte, ja oder nein, ein wenig erleichtern. In diesem Sinne, tschüss und bleibt gesund!